Schauen wir mal, ob da schon Räucherfleisch drin ist. Jo, da ist sogar schon drin. Jo. Wie lange haltet das? Das haltet. Ich glaub, 20 Stunden. Oder länger sogar. Was? 20 Tage vielleicht sogar. Hallo! Nein, das sind die Sekunden. Das sind jetzt die Minuten, Stunden, Tage. Es dauert 20 Tage haltet das. Ja, okay. Das ist ziemlich nett. Das ist ziemlich ewig. <lacht> ja. Vor <lacht> allem, das Server ja. läuft da nicht immer, das heißt, ja, ich. Meins brauchst 20 Stunden Tag. Echt? Sprich, es wird nie mehr hin, wenn es. Wenn es so spürst. Ja. Dann. Fucked Um, what's that? What's that? What's the What's that? that? Die Rüstung ja auch kann die die am ja. nervigsten ja. finde, die echte Macht no, Alex da gerade bitte? Ich pack ein, okay? Fangen dir mal. Schieß, Bruder. Es ist grün. Wow! <lacht> hey. Hast du vorab hergestellt, oder was? Ja. Hm? Hey, der hat über Fleisch gekaut, der Scheiß-Flieger-Düsen-Chat. Scheiß Eurofighter-Angriff, oh, oh, <lacht> guck ich hab den Boden schon. <lacht> Start. Das ist ein scheiß Folge, du musst halt einmal treffen. So. Easy. Ein Schuss. Loh. Ein Treffer. Hey, warte mal, komm, ich gut streng, guck ich mal, gut ich den Schenk passt das auch mal. Doch, bitte, wir schauen, ich will mal schauen, ob das Bitte nicht. Lord, this come on, Wow. Wow. Wow. Gönn dir, Alter. Grind, man. Ah, but bleib mir mal bitte. Must das Haus einmal machen, oder Ja. Ich glaube, ich kann dich nicht anmelden, aber es geht weg. Das for sinnvoller, Alex, ich habe aus dem Dino versucht anzumalen. Warte. Hey, es geht ja. Aber ich kann keine Region auswählen. LOL. Warte. Hey, du hast ein Zeichen ah, aufgemacht, ja. schon Auf der rechten Seite. Halt. Stimmt ja. Machst du ja. gerade Striche? Ja. ja. Boah, das ist gar nicht so <lacht> Warte, darf ich das mal anschauen? <lacht> <lacht> <lacht> oh boy, Alter. <lacht> das kann man doch verbessern. Das kann man doch verbessern. Mhm. Kann ich es wieder löschen? Ja. Oh, warte. Kann man dazugezogen werden? Oh, oh, oh. Aber Aix da schon du Scheiß. Ja, warte. Ich bin jetzt so also wieder on the road algeschäftig. Anschlussstrich noch, Anstrich noch. Schreib's noch für einen Scheiß. Ich habe so Penis und Call oder so. Ah, ich glaub's. Oh fuck, das letzte Ding ist schlecht haben. Steuerung zum Löschen. Gott stimmt. Ja, geht. Okay. <lacht> <lacht> Nein! Unser Stammeslogo, das müssen wir erst erfinden, aber ich glaube, das ist erfindig. Und Smiley. Ja, oder nicht? Scheiße, so also ein scheiß Futter. Aber keinen normalen, gell? Ja, ich okay. das mal da. Okay. Ah, lass mich anschauen, oder? es ist schon weg. Ist ein schon weg. Ah, ich bin ein Stresssystem, weil mein. Ich nehme, dass der Trinker aufwacht. Oder ich lass bin mit dem Pinsel so Blumen, Blumen, Blumen, Blumen, Blumen, Blumen bin zu gelungen. <lacht> Schieß. Geil, wir haben die. Die haben marineblau blau hergestellt. <lacht> <lacht> Juhu Man braucht anscheinend Schein groß 5 vor. Ach, was ist schlau? Geil. Ja, ist 5 Farb früher oder nicht? Ja, kannst du ein bisschen was anstreichen damit. So ist nicht. So, jetzt muss ich mal mein künstliches Ader ausleben lassen. <lacht> ich brauche jetzt ist ein Stammeslogo. Ich weiß nicht ganz, wie ich das angehen soll. Müssen wir da mal zu-scrollen? Dann müssen wir mal ein bisschen verschieben. Oh, oh oh ja, damit kann wir arbeiten. So they go and say Alter, die also die Cowboy-Beraten, oder? Also, genau wie die Cowboy-Waffen, Jäger. Muss ich löschen. Löschen. Da ist kein Viecher. Jaaa, gut! So. Warum wird die Erde? Wir nicht. Da <lacht> <lacht> oder ist nichts Großes in der Nähe. <lacht> ich bin einfach. Guck, wie sind die Ahoy! Wir Beraten. Nein, nicht unbedingt beraten. Vielleicht Falunken oder. Leute! Grabauten. Grabauten, Und grabauten ja. Hau, ah, hau, brauche ich noch Bauch, denn ihr, Zum Zungenbrecher. Sagst du mal, brauchen wir noch einen anderen Na Aha. Schlecht zu wissen. Aha, es ist auf beiden Seiten. Oh, du musst es noch anschauen, komm und Kucki. Ja, was sagst du, wie weit zu den Obi-Hungern da? Ja, am besten, ziemlich weit, damit ziemlich geil funktioniert Was weißt du, das wir einstellen könnten? Was denn? Ich weiß nicht, ob es das eigene Einstellung gibt, aber was Dinos schneller Nahrung verlieren. Nicht, dass es Zähmen unbedingt mehr Prozent gibt oder so. Also Nahrung. Ja. Jetzt bestimmt. Das würde ich ziemlich geil finden. Und ich habe schon nichts zum Essen. Schreib mal auf, Pauke. Okay. Ungehobelten Menschen. Dann wollen wir. Ein ungehobelten Menschen. Ich bin gleich da, Alex, gell? Ja, ich hab alles angemalt. Okay, Sie müssen. Dem Logo sagen, was sie davon halten. Ah, Alex? Ja. Morgen du was aufgefallen. Auf da, so die, auf der Flagge. Mhm. Schaut sicher so fast. Ja, bei mir ist es halt einfach nur grün, was <lacht> <lacht> ja. ja. ich meine. länger zu wie der Lollitz. Was? Ich schaue länger zu wie der Lollitz, stimmt. Mhm. Ich weiß nicht, wie... Der Greenscreen da, der <lacht> Nein. <lacht> ah, Aber das da sitzt schon bei dem Dino. Ja, das ist. dir und so sicher ja alles, aber... <lacht> Aber das drumherum mhm. halt nicht. das ah, was zum Essen mitgenommen. Ja, Hast du was zum Essen gemacht? Mhm. Natürlich hat er nichts zu essen gemacht, der mhm. Ich Wie verbraucht er im zu reden? Das glaube ich ja. Ich lasse das einmal mit dem Wollen. Also, du siehst es echt oder? No. Nein, jetzt kriegen ich den Screenshot, okay? Nice, Alex. <lacht> oh, Scheißhaufen. <lacht> <lacht> das war jetzt echt das Erste, was wir uns sagen Nein. Nein, guck ich nicht das, also nur das. Hahaha, <lacht> da war es jetzt echt klar. Brause? Ja. Zerbrause auch nicht, was Brause schlecht das bei der Serie. Ja, ja, mhm. Ich sehe schon. Wenn <lacht> <lacht> <lacht> ich mit der Zunge habe, ich echt gesehen. <lacht> Ja, ja, fast. Hätten wir alles gesehen im Leben. Alles klar. Hey Google, wir müssen es eigentlich jagen. Schaut an das so. <lacht> <lacht> <lacht> Oma. Oh, das ist herrlich. Alles schön. Ich kann ich das schon machen, Alex? Was denn? Ach, Holz und so Phasen. Kompostbehälter, das ist das wichtigste Ding ever. Ich kann ihn auch malen, wenn du willst. Das kannst du dann auch gerne machen, ja. Ich versuche mal, Girl zu machen. Okay. Schau, Scheiße. Zack. Yeah, that's really perfect But as wie das noch a little high wird. Hey, then it man That's a shot Yeah Speed, come on it man Okay, we can come here and cook here, man I was thinking Can we shoot Yo Moin. Äh, du die so langsam zum Punkt. <laughs> Let me eat my weight and glee I live inside my own world of making